Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir schauen uns als allererstes an, was so seit dem letzten Video passiert ist. Und das ist nicht gerade viel, da kann ich euch schon mal vorwarnen. Ähm Wichtig ist einfach nur zu sehen, ähm, wie der Markt reagiert hat und wie wir reagiert haben. Und das zeige ich euch jetzt einmal kurz. Und zwar, ich habe hier gepostet gehabt, äh, das war wie, wie gesagt unser Setup, das habe ich ja im letzten Video gezeigt. Äh, ich habe dann gepostet, Achtung, ich rechne mit dieser Art von Bewegung, daher bitte nochmal 20% closen, damit wir nicht zu viel Gewinn einbüßen, falls es so kommt. Und das war genau diese Bewegung und wir sehen genau diese Bewegung. Und ich denke, da haben wir dann den richtigen Schritt gewagt, dass wir den Trade geklost haben. Ähm, für die Mutigen unter uns ist es natürlich eine Möglichkeit, von hier aus dann der Long nach oben zu starten. Ähm, ich als, ähm, sage ich jetzt mal, eher ähm, risikoarmer Trader ja, äh, werde auf jeden Fall diesen diesen Move hier nicht mitnehmen. Ich werde auf den zielbereich warten und von dort aus dann meine nächsten Positionen in die trendrichtung weiter aufbauen und ähm, ja was gibt es da noch großartig zu sagen zum, zum aktuellen äh, setup das wir hier ähm, gepostet hatten wichtig ist auf jeden fall zu wissen dass hier immer noch kein Cray Skull nachkauft sondern sie verkaufen immer noch 36 bis äh, 150 Bitcoins am Tag. In den letzten zwei Tagen waren es nur 35 äh, ähm, pro Tag, aber das kann sich natürlich jederzeit wieder ähm, erhöhen. Wichtig ist einfach, dass hier nicht nachgekauft wird und genau das ist der Grund, warum ich sage, ich werde hier auch noch nicht nachkaufen. Denn warum soll ich als äh, Kleininvestor in Anführungszeichen ähm, nachkaufen, wenn die Großinvestoren oder die ganz, ganz großen Investoren noch absolut überhaupt kein interesse haben den boden zu kaufen ähm, deswegen weiter wie der plan es vorgibt und zwar dass wir erstmal noch mal in den bereich so um die 30 31.000 äh, crashen könnten um dann praktisch noch mal den bereich um die 38.000 äh, anzulaufen wir gehen direkt weiter zu der, zum größeren Timeframe und gucken uns da an, was hier so läuft. Da habe ich es ebenfalls noch eingezeichnet. Das war sogar genau der Screenshot, den ich eingezeichnet habe. Ähm, es wäre jetzt interessant zu wissen, wo unsere, ähm, wo unsere Wale sich jetzt positionieren werden, ja. Und ähm, das werden wir jetzt mal gemeinsam. Im oh, Moment habe ich gerade auswählen das fällt doch. So, ähm, da werden wir uns jetzt mal gerade anschauen, wo ich jetzt als Wahl meine Positionen setzen würde, um nachzukaufen. Okay? Und ähm, das ist eigentlich relativ simpel zu erklären. Ich würde als Wahl als allererstes diesen Widerstand hier ja, einkaufen diesen Widerstand. Warum diesen Widerstand? Das hat zwei Gründe. A ist es psychologisch gesehen, die 20.000er Marke oder ein bisschen was unter der 20.000er Marke. Also 20.000 wäre so mein Einkaufspreis, wenn ich so ein Big Boy wäre und bei 60.000 verkauft habe. Ähm, dann B, weil es das alte All-Time-High ist, was wir sehr lange hatten und äh, welches auf jeden Fall angelaufen werden könnte. Und dann Hätte ich die nächste Etappe, wo ich dann in dem Bereich hier reingehen würde? Ja, bei 12.000 bis 10.000, äh, na, 12 bis 11.000 US-Dollar. So, der Bereich wird ein starker Widerstand. Und dann kann ich mir halt eben folgendes vorstellen: dass wir entweder von dem Punkt hier aus an den Move hier sehen und dann ein neues All-Time-High mit einer neuen 1 bis 5, die dann eine neue 1 bildet. Ähm. Oder aber, dass wir einen Move sehen, der so abläuft, dass wir erst die 20.000 holen, dann nach oben gehen und von dort aus dann in den Bereich hier fallen. Und das wäre für mich persönlich das Logischste und vor allem Nachhaltigste, was passieren könnte. Denn wir hätten hier die 1, die 2, die 3, dann die 4. Und dann die 5. Und diese 4 kann richtig ekelhaft werden. Und ich habe euch gesagt, das kann sich sehr, sehr, sehr lange ziehen. Also wenn man sich mal anguckt, die 2 ist relativ zügig gegangen. Ich rechne damit. Und das ist halt eben wirklich jetzt nur noch, ähm, nur noch eine Frage der, ähm, der Zeit, um da zu finden, wie das Ganze läuft. Dass wir in etwa sowas sehen könnten. ja Das muss nicht passieren, aber es könnte passieren. Oder dass wir das Ganze in so einer Art und Weise sehen, dass wir wirklich eine sehr, sehr lange Korrekturphase sehen werden. Ja? Ähm, mein Tipp an der ganzen, also mein, meine ähm, Einschätzung für das Ganze ist wie folgt. Ich gehe davon aus, dass wir mindestens bis 2022 November, so um den Dreh, ähm, in, einer, in einem Bärenmarkt bleiben werden. Ich weiß jetzt nicht, wie stark die Ausschweifungen nach oben werden, ihr seht es ja hier, hier haben wir ebenfalls so ekelige Konformationsmuster, es kann auch genauso gut sein, dass das hier gar nicht zustande kommt, sondern dass wir so hoch ungefähr gehen, für hier nochmal anzutesten, um dann halt eben den Bereich hier unten zu, zu crashen. Ähm, jetzt haben wir den Teil gesehen, wo ich darüber spreche, wie es sein wird, wenn es hier Bearish ähm, aufgelöst wird. Ich mache jetzt mal kurz hier das dort alles aus, damit das nicht so im Weg steht. Das wäre wie gesagt die bearische Variante. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie das Ganze aus bullischer Sicht aussieht. Also Punkt A ist, diese Linie hier ist gebrochen. Ja, Brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen. Der bullentrend ist momentan zum aktuellen Zeitpunkt nicht mehr vorhanden. Ja, Wir sind durchgebrochen. Wir haben die zweite candle unterhalb jetzt begonnen äh, im weekly bereich und sollte die im weekly bereich ebenfalls so enden gehe ich davon aus dass die nächste candle nach unten eine längere wird in etwa wie diese oder diese die dann praktisch ähm, den weg frei macht nach unten aber das ist wirklich nur eine vermutung ja ähm, es kann auch natürlich sein dass wir jetzt auf äh, 300.000 oder sowas schießen Okay, Spaß beiseite, sorry. <lacht> Jeder ernstzunehmende Analyst oder beziehungsweise Krypto-YouTuber oder jemand, der das als ähm, ernstzunehmendes Hobby betreibt oder sonstiges, der wird hier definitiv sagen, wir haben hier zwei bearische Weekly Candle unter der Trendlinie und sollte es so closen, haben wir hier einen bestätigten Ausbruch und das wäre definitiv das Ende von diesem bull -Cycle. Ja, ähm, ich möchte nochmal daran appellieren, ja, dass vieles, was dort draußen berichtet wird, nicht auf dem Markt aus, ähm, also sich nicht auf dem Markt ähm, Ausbreitet. Das bedeutet zum Beispiel, jetzt, es kommen viele positive Nachrichten aktuell, aber die passen nicht zur TA, deshalb ist keine Auswirkung da. Wenn man jetzt zum Beispiel mal guckt hier ähm, die PayPal News, ja, das war ungefähr in dem Bereich hier. Wir hatten hier eine bullische Welle, eine Korrektur und dann von hier aus ein schönes Reversal. Welches, welches dann aber auch hätte können in eine 1, 2 und dann eine 3 nach unten ähm, oder eine, eine, eine, eine, A, eher eine A, B, dann eine, eine, eine, eine, A, eine A, eine B und dann eine C ausarten könnte, jetzt haben wir es das ist aber nicht passiert und die meisten hatten halt eben hier eher auf einen Abverkauf getippt, dass das hier hält und dass wir jetzt weiteren weiter Abfahrt nach unten sehen. Das ist aber nicht passiert, hier gab es eine 50-50 Chance und die ist dann praktisch nach oben ausgebrochen. Und genau das, als hier dann die PayPal News kamen, ja, war der ausschlaggebende Punkt, dass praktisch diese News so überragend auf den Markt übergesprungen ist, dass wir wirklich eine Rallye gesehen haben, die dann erstmal bei... 20.000 dann einen Stopp gefunden hat, einen ganz kurzen, um dann praktisch weiterzugehen. Es gab ja keine physischen Widerstände, es gab äh, keinerlei, äh, keinerlei äh, Stopp irgendwo großartig, dass wir mal zwei, drei, vier, fünf Tage seitwärts gelaufen sind, um dann weiterzugehen, ähm, obwohl doch das war weekly, äh, zwei, drei, vier Wochen eher gesagt äh, seitwärts gelaufen sind, sondern hier maximal war eigentlich so drei Wochen und da war die dritte Woche eigentlich schon dann wieder so ein bullischer. Hammer, um dann das Ganze nach oben zu drücken. Ähm, da muss man halt eben dementsprechend das so sehen, die News, die aktuell verbreitet werden, die bringen absolut überhaupt nichts. Also es könnte jetzt kommen, was wolle, äh, es würde nicht passen. Ja, Wenn wir wieder über den Bereich hier drüber wären, dann würden solche News kommen, dann könnte man darüber sprechen, dass diese News passen, aus dem Grund, weil die TA übereinstimmt. Und ähm, das zeigt uns wieder, wie wichtig TA ist. Und wenn ihr Interesse habt, TA zu lernen, beziehungsweise... Ähm, gemeinsam mit uns und dem Rave Reader ähm, mit TA in Kombination wirklich den Markt zu rocken, dann könnt ihr das gerne tun, indem ihr unten in der Beschreibung einfach in den Crypto äh, Talk joint und dann heute bei der Abstimmung teilnimmt. denn jeden Montag und jeden Freitag machen wir eine Abstimmung äh, bezüglich der Academy und dann habt ihr die Möglichkeit auch der Academy beizutreten, wir würden uns freuen euch aufnehmen zu dürfen und ansonsten im Crypto Talk, der ist vollkommen kostenlos. Da könnt ihr gerne auch eure Meinungen austauschen. Ist gern gesehen. Wir wachsen momentan echt sehr stark. Das finde ich super. Und ähm, ja, mal schauen, was da noch so auf uns zukommt. Ähm, das wäre es jetzt erstmal zum Bitcoin. Wir wechseln dann sofort rüber zum Dollarindex um dort mal zu schauen, was dort los ist und ihr habt im vorletzten Video, haben wir glaube ich drüber gesprochen, ihr habt den Bereich hier gesehen, 0786er Fibonacci Level, ähm bis zum 0618 er das Diamond Pocket, ich habe gesagt, wenn der Bereich hier gebrochen wird und wir hier dieses Top rausnehmen, dann ist die nächste Zielzone ungefähr hier oben, die, die ich die ganze Zeit schon anpeile, ja, also der Bereich hier wäre dann praktisch die Zielzone und da muss man ganz, ganz, ganz, ganz, ganz einfach und simpel sagen, wir sind hier definitiv oben drüber und wenn der Close im Weekly darüber bleibt und das werden wir in, ähm, in 14 Stunden wissen, dann wird es natürlich interessant. Sollten wir es jetzt über das Wochenende schaffen, wirklich hier hochzupumpen, ja, dann ist sowieso klar, in welche Richtung es geht. Wichtig ist auf jeden Fall, dass wir diesen Weekly Support und Resistance Bereich endlich als Support nutzen können für die Bullen, um dann dementsprechend ähm, das gleiche Spiel beim Bitcoin umgekehrt zu sehen. Ja? Ähm, wir schauen uns auch mal kurz die Shorts an. Ähm, und zwar sind das hier die Bitcoin Shorts bei BitPhoenix und da sieht man halt eben, wir haben einen schönen Lauf nach oben gehabt, ja. dann haben wir den Abverkauf nach unten gehabt und jetzt hat er hier gestoppt und solange er wirklich diese, diese ähm, higher, äh, higher Lows hier einhält, ja, könnte das auf jeden Fall jetzt wieder ein schöner Aufbäumer nach oben werden, also ich kann mir vorstellen, dass sich das ewig weiter so nach oben zieht, dass er immer wieder diese Moves hier macht immer und immer wieder ja immer und immer wieder und das wäre natürlich dann dementsprechend ausschlaggebend dafür was wir dann ähm, in der nächsten zeit äh, im kurs sehen ja wenn wir jetzt mal auf den monatschart gehen und uns das mal angucken dann sehen wir auch wir haben ähm, im monatschart hatten wir ja ich sag jetzt noch mal nicht eine extrem bullische kerze ja aber es war auf jeden fall eine, eine grüne kerze und diese grüne kerze ähm, könnte auf jeden fall für antrieb sorgen wir gucken uns auch mal gerade kurz noch mal hier äh, im monatschart das ganze an bei bitcoin und ähm, ja da muss ich halt eben auch ganz ganz ganz einfach sagen äh, wir sehen hier definitiv aktuell ja und das muss man halt eben wirklich ähm, sich vor augen halten wir sehen hier aktuell die erste zweite dritte candle beziehungsweise, na, man machen es anders. Wir sehen hier die erste, zweite, die dritte ähm, Candle, die hier Bearish äh, geclosed hat und zusätzlich jetzt wieder Bearish angefangen hat. Also ich rechne mindestens damit, dass wir nochmal hier unten hinfahren und dann müssen wir mal gucken, wie sich das Ganze entscheidet, aber... Das Ganze hier erinnert mich sehr stark an die Candles, die wir hier gesehen haben oder die wir hier gesehen haben oder die wir hier gesehen haben. Ja, Also es könnte darauf hinauslaufen und ich möchte da wirklich keinem irgendwie ähm, jetzt Panik machen oder so, aber der Monatschart ist das, wonach die Großen sich wirklich, wirklich, wirklich richten. Ähm, Weekly, Monatschart, die gucken glaube ich gar nicht all, äh, etwas anderes unter äh, Weekly Chart, weil das für die eigentlich nur Panikmache wäre, wenn die die ganze Zeit dann dort den Chart beobachten würden. Ähm, ich gehe davon aus, dass wir diesen Bereich locker anfahren und diesen Bereich auch ebenfalls möglich anfahren. Und alles was darunter wäre, wäre dann praktisch die Möglichkeit, dass wir dann anstatt hier eine 1, 2, 3 zu sehen, dass wir hier dann möglicherweise äh, eine a eine B und eine C sehen würden ja, und dann praktisch nach oben ausbrechen. Ähm, ja. Bin ich der Meinung, dass das passieren könnte oder, oder so, das ist ebenfalls möglich, bin ich der Meinung, dass was passieren könnte, aktuell eher ja als nein, ähm, muss das passieren, nein, was sind meine Ziele, diese Bereiche, also wir brauchen da gar nicht großartig um heißen Brei rumzureden, ähm, das ist das, was ich sagen kann, was wir in der nächsten Zeit sehen werden. Und ähm, ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg äh, beim Drain. Ihr habt jetzt ungefähr gesehen, wie mein Plan aussieht. Ähm, wolltet ihr weitere Infos haben wollen, beziehungsweise solltet ihr äh, die Infos haben wollen, die es in der Academy gibt, wisst ihr Bescheid, wie ihr da hinkommt. Ähm, ich wünsche euch was, habt einen schönen Start ins Wochenende. Das war's von mir, euer Kryptosagi von der Bullwurst Academy. Macht's gut, ciao.